Patrick. Ja, ja, heute Abend kannst du mich sehen. Ja, bei einer Vision, Mann. Das habe ich dir schon dreimal erzählt, Alter. Patrick, schalt heute Abend einfach ein. Erste Sendung von Weitwinkel, ich moderiere die Sch. Ja, ja, ja. ja.